Willkommen zu Prendable und einer weiteren Ausgabe von den Laden-Stories. Heute mit der Angela von Henrys Laden. Ich freue mich sehr, dass sie die Zeit genommen hat und Angela, die, die dich noch nicht kennen und dein Geschäft, magst du ganz kurz vorstellen, wo sind wir denn und wie kam es denn dazu, dass du den Laden eröffnet hast? Ja, also zum einen habe ich den Laden nicht eröffnet, sondern mein Mann, Antonio Spano, ist der Firmeninhaber. Und äh, Henry Laden kann man eigentlich mit einem Wort beschreiben, wir sind Familie. Also ähm, mhm. wie gesagt, mein Mann ist ja der ähm, Firmeninhaber, ist auch unser Handwerker. Das heißt, alles was hier ähm, gemacht wurde, ähm, hat er sozusagen die größte Hand dran angelegt. Und äh, ich bin mehr so für den Einkauf zuständig, auch für die Werbung. Deswegen sitzen mhm. auch wir hier beide. Und ähm, ja, auch fürs Marketing so ein bisschen und für den Online-Bereich. Meine Schwiegermutter ist eigentlich unser ja, ähm, größter Schatz sozusagen und macht dann das operative Geschäft hier. Und ja, Henry ähm, hilft uns natürlich, die Marke aufzubauen. Also insofern, Henry ist unser Familienhund, deswegen heißt der Laden ja okay. auch so. Ja, und deswegen sind alle eingebunden. Also kann man sagen, euer Team besteht aus vier... Ähm Personen oder drei Personen, ein, ein Tier, ein Hund. Genau. Das ist Henrys Laden. Das, das ist Henrys Laden, genau. Und magst du ganz kurz beschreiben, wo, wo befinden wir uns denn hier? Ja, also wir sind in der Fußgängerzone äh, von Obladen äh, in der Kölner Straße 40, direkt hinter der Losiuskapelle und wir sind da so ein bisschen in der Ecke, mhm. so ein bisschen ähm, ja, seitlich von der Fußgängerzone und wir konzentrieren uns hier auf die Bereiche Kochen. Zubereiten, backen, wohnen, dekorieren und schenken. Mhm. Das sind dann so die ähm, ja, oh, oh, das Sortiment. Und wenn du, also ihr habt denn das Geschäft seit... Äh, letztes Jahr April. Letztes Jahr April eröffnet. Genau. Magst du vielleicht auch kurz beschreiben, wie kam, wie war denn die Idee, bis, also der Ursprung von der Idee mhm. bis dann zum wirklichen Eröffnen und äh, was, was habt ihr da, äh, welche Schritte seid ihr denn da durchgegangen und wie kamt ihr denn überhaupt auf die Idee? ein Geschäft zu eröffnen, mit den, mit dem Sortiment? Mhm. Also wir kochen sehr gerne mhm. und ähm, schon immer. Und wie gesagt, mein Mann ist auch ein leidenschaftlicher Kochenkoch sehr, sehr gut. Hat er von seinem Vater, mhm. glaube ich, und von seiner Mutter. <lacht> und äh, ja, wir wollten einfach unsere Erfahrungen auch weitergeben. Und für uns war klar, dass wir auch was ähm, also in unserem Wohnort, also in Obladen äh, was machen möchten. Einfach weil wir uns hier wohlfühlen, das ist mhm. unser Stadtteil, wir wohnen sehr gerne hier. Und wir waren der Meinung, dass es einfach gefehlt hat. Okay. Und ähm, der Gedanke ist dann langsam gereift. Und wir hatten uns auch nach einer passenden Immobilie äh, längere Zeit umgeschaut. Das war dann ein bisschen schwierig. Es gibt zwar viel Leerstand, äh, mhm. muss man sagen. Aber wir hatten auch gewisse Ideen und auch gewisse Vorstellungen. Und ähm, deswegen wäre auch nicht jede Immobilie in Frage gekommen. Und daher haben wir jetzt ein bisschen gesucht und als ja, das Objekt hier eigentlich frei wurde, haben wir dann gleich zugeschlagen. Okay, und äh, habt die, hattet ihr da auch Unterstützung, ich sag mal, in der Planung ähm, vom Konzept oder wie kann man sich das vorstellen, ähm, gerade so die ersten Monate, äh, wenn man die Idee hat, ne, mhm. ist man natürlich euphorisch, denkt, ja wow, da will ich einsteigen. Ja. Wurdet ihr da irgendwo auch ähm, unterstützt von nee. Habt ihr alles? Okay? Wir haben alles alleine gemacht, auch alles <lacht> alleine geplant. Und ähm, da siehst du eigentlich auch daran, dass der Laden sich jetzt in gerade mal 1,5 Jahren sehr verändert hat. Mhm. Also wir haben ja noch Fotos von früher, als wir aufgemacht haben, war diese Fläche noch komplett leer. Mhm. Da standen eigentlich nur zwei Städtische für die Neueröffnung und mhm. äh, ja, wir haben jetzt auch schon mehrfach umgebaut. Und das hat sich einfach mit der Zeit ergeben, weil einfach bei dem, also bei der Neueröffnung ist es eigentlich nicht so, ähm, weil man dann auch die Kunden nicht kennt und vielleicht den Bedarf auch nicht kennt. Man muss einfach immer mitgehen und deswegen ähm, kann man sagen, dass der Laden sich einfach in diesen 1,5 Jahren mehrfach verändert hat. Mhm. Oh, Im Sinne von einfach auch aus der Erfahrung, die man dadurch gewonnen hat, äh, Sortiment erweitert oder umgebaut? Richtig, so Sortiment erweitert ja. oder dass man einfach festgestellt hat, man braucht vielleicht eine großzügigere Ausstellungsfläche und insofern haben wir da sehr viel ähm, ja, Meter, muss man sagen, an Ausstellung einfach mhm. dazu bekommen in der Zeit. Also das Lecrosierregal war bei der Neuöffnung auch nicht dabei. Das kam dann auch erst im Nachhinein. Also insofern, wie gesagt, die Fotos von Anfang an sehen ganz das anders aus wie jetzt. Und gut, dass du auch Fotos ansprichst. Wie wichtig oder wie nutzt ihr denn auch seit Beginn Online-Kommunikation? Also speziell Facebook, Instagram oder mhm. andere Kanäle für euer Geschäft? Ja, also Instagram haben wir noch nicht. Auch ja. keine ähm, anderen Accounts wie Twitter äh, oder ähnliches. Also wir haben nur Facebook dann mit Henris Laden. Ähm, das nutzen wir schon ähm, ganz gut. Ähm, mhm. Auch eben ja, mit, mit Fotos natürlich auch vom Laden. Äh, pflegen das auch. Ähm, aber ähm, wir merken schon, dass das jetzt auch nicht der Teil unserer Kunden sind, die jetzt von Facebook kommen. Mhm. Oh, wo, wo würdest du sagen, ist so der Kern äh, eurer Zielgruppe? Der Kern ist eigentlich wirklich, der am wenigsten mit Internet zu tun hat. Das sind immer noch, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen ältere Leute, also das mhm. wäre der falsche Ausdruck. Aber ich habe äh, nicht den Eindruck, dass unsere Kunden da sehr Internetaffin sind. Also das ergibt sich einfach aus den Gesprächen oder wenn wir jetzt dann auch über die Online-Plattform sprechen. Ähm, also man merkt schon, dass da vielleicht auch nicht jeder so ähm, ja, sich so sehr gut auskennt im Online. Okay. Also gerade Instagram, würde ich, also geht es ja auch viel um Ernährung, Gesundheit. Mhm. Habt ihr da mal darüber nachgedacht, das vielleicht auch auszuprobieren, um dann über Hashtags oder auch vielleicht gezielt dann Leute anzuschreiben oder beziehungsweise Bilder darüber zu posten, wie Kochen eigentlich funktioniert, wenn du sagst, mhm. dein Mann kocht sehr gerne. Mhm dass man da auch so eine gewisse ich sage mal, Basis aufbaut? Also das machen wir ja schon ja mit Facebook. Also wenn ja. wir kochen, dann werden ja auch immer Bilder gemacht mhm. von, von verschiedenen Gerichten oder ja, von verschiedenen Stadien. Wir geben auch eigene Tipps, also mhm. persönlich auch Tipps, die wir dann für wichtig erachten vielleicht oder ja, Neuerungen auf einem Gebiet, wie jetzt in der Kürbiszeit. Also mhm. da habe ich selber ein, ja, ein Rezept gesehen. Und ähm, wir wollten das auch unbedingt ausprobieren und das ist so toll gelungen, also dass wir das eben auch aus persönlicher Erfahrung einfach ja. weitergeben würden. und würden sagen, das ist ein tolles, äh, ein tolles Rezept oder ein toller Tipp. Und ähm, insofern ist es auch wichtig, dass man selber viele Sachen ausprobiert und dementsprechend kommunizieren wir das auch. Also Instagram wird auch noch kommen, mhm. aber ähm, wie du schon gemerkt hast, man kann nicht alles auf einmal äh, machen. Und äh, Facebook ist glaube ich ja schon auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen etablierter, aber ähm, ja schon weit verbreitet auf jeden Fall. N Nutzt jeder, klar. Und äh, Instagram wird auf jeden Fall noch kommen. Das haben wir uns fürs nächste Jahr einfach mhm. vorgenommen. Also ich glaube, das machen auch. Äh viele falsch, die, die vielleicht zugucken, die dann äh, einfach sagen, ich etabliere mich auf allen Kanälen, mhm. ich steige zu früh überall ein, ja. obwohl ich mir vielleicht noch nicht wirklich auch eine, eine Basis irgendwo aufgebaut mhm. habe und noch nicht so richtig herausgefunden habe, dass, ähm, äh, dass ein Kanal funktioniert mhm. und streuen dann ähm, häufig auch dann die gleichen Inhalte auf alle Kanäle, was mhm. vielleicht auch dann nicht so zielführend ist. Weil am Ende, also so glaube ich halt fest dran, dass viele ähm, jetzt gerade auch ähm, durch mehrere Altersgruppen hinweg äh, Social Media mehr und mehr nutzen als ähm, äh, Ersatz für Fernsehsender teilweise, oder? <lacht> ja, ja, ja, Kannst ja, das ja, bei schon. dir auch äh, kann mir, Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also wir gehen jetzt auf Facebook oder auf Instagram, wenn wir einfach Ablenkung wollen, wenn wir vielleicht wissen wollen, was die Freunde machen oder eben. Und das ist natürlich super, ähm, lokale Geschäfte und Marken mhm. dann auch wissen wollen, was für Möglichkeiten gibt es, ähm, eine Veranstaltung. Und wenn wir da ähm, natürlich auch vor Ort sind und eine starke Community aufbauen, haben wir na, vielleicht auch dann die Möglichkeit, diese Community und Gemeinschaft äh, mehr und mehr auch in den Laden zu bringen. Hast du da also, schon gemacht? Also wir haben auf jeden Fall ja. einzelne Beispiele, ich spreche mhm. bewusst von einzelnen Beispielen, ähm, wo man wirklich den Weg äh, von Facebook über, allerdings eine Beratung, ähm, die wir dann auch geleistet haben, ähm, wo dann wirklich der Kunde den Weg in den Laden gefunden hat. Mhm. Und das waren wirklich sehr, sehr schöne Beispiele. Mhm. Weil ähm, man ist dadurch total motiviert und mhm. weiß, okay, das mache ich jetzt nicht umsonst. Weil wenn man dann zehn Posts macht und äh, ja, es gibt dann vielleicht wenig Likes, obwohl man sich da so viel Mühe gegeben hat, und äh, dann reicht vielleicht eine ehrliche Beratung und dann kommt der Konto. Aber wie gesagt, das sind dann Einzelbeispiele mhm. und äh, das ist definitiv nicht die Basis des Geschäfts. Mhm. Mhm. Und was mir auch noch auffällt mit äh, Instagram, wenn jetzt Freunde von uns auch bei Instagram sind, dann erscheinen auch die Inhalte, die auf Instagram geteilt wurden, auch bei Facebook. Und wie du ja schon sagtest, wenn der gleiche Inhalt auch bei Facebook schon eingestellt wurde, dann fühle ich mich gelangweilt, wenn ich von beiden Plattformen ja. äh, mit gleichen Inhalten konfrontiert werde. Also insofern, wir würden uns dann... Ähm, ähm, ja, unser äh, Dasein bei Instagram dann wohl auch überlegen mhm. und erstmal strategisch auch ausrichten, wie man es vielleicht äh, eben nicht machen sollte oder wie man es vielleicht besser machen kann. Also mir finde ich auch persönlich ganz wichtig, dass man sich einfach überlegt, was will man auf welchem Kanal zeigen. Natürlich hat es komplett ja mit dem Geschäft, mit der lokalen Marke zu tun, ähm, wo ich auch, auch von anderen äh, Geschäften sehr, sehr äh, positive Erfahrungen gemacht habe oder gehört habe, dass die viel ähm, auch einfach, wie wir ihr auch, äh, ihre ähm, ja, Entwicklung dokumentieren mhm. teilweise. Ne? Also sich wirklich auch öffnen und sagen, wir haben das jetzt zu Hause gekocht, deswegen mhm. bieten wir das jetzt als nächstes irgendwie in einem Art Workshop oder in einer Veranstaltung auch mit an und binden eigentlich die äh, die Kunden oder die Zuschauer, die Gemeinschaft äh, mit in ihren Laden, um eben auch dann die Familie dadurch ja zu vergrößern. Mhm. Ähm, habt ihr da auch ähm, Veranstaltungen geplant in der nächsten Zeit, wo, wo ihr das so umsetzen könnt? Mhm. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil ja. wir hatten erst am Samstag eine Veranstaltung ja. und es war das Kürbisschnitzen, wo wir genau die Erfahrungen, die wir im letzten Jahr ja. gemacht haben, weil das Kürbisschnitzen war ja letztes Jahr bereits schon, ähm, haben wir die Erfahrungen vom letzten Jahr weitergegeben und b wie gesagt, konnte man da ja auch das Werkzeug eben auch ausprobieren mhm. und eins gewinnen oder mehrere gewinnen. Wir hatten ja drei Preise ausgelost und ähm, insofern macht das dann auch sehr mhm. viel Spaß und das ist für mich eben auch Kundenbindung, weil man da einfach längere Zeit auf einen kreativen Art und Weise ja, mit den Menschen zusammen ist und ich glaube, dass es ähm, ähm, ja, das viel mehr eben auch viel persönlicher wie nur äh, Facebook mhm. oder Instagram. Also glaubst du auch daran, dass, dass es über Veranstaltungen, Events hier vor Ort einfach die beste Möglichkeit ist, auch ein Vertrauen und einen Kundenkontakt aufzubauen? Ja, oder vielleicht auch mal äh, was anderes anzubieten. Also einfach, dass, ähm, ja, dass man auch eine Abwechslung hat. Und wie gesagt, ich glaube immer, wenn man sich kreativ ähm, äh, beschäftigt, ähm, ähm, ja, dass es das dann auch natürlich eine tiefere äh, Bindung aufgebaut wird. Einfach dadurch, dass man ja vielleicht auch ein... Ja, ein gutes Gefühl hat oder wenn mhm. man vielleicht eben auch was Schönes geschnitzt hat und das auch mit nach Hause nimmt, dann nimmt man auch das Gefühl nochmal mit nach Hause mhm. und denkt vielleicht auch nochmal an Henrys Laden, denkt auch vielleicht darüber nach, im nächsten Jahr schon an der Veranstaltung mitzunehmen und das ist letztendlich das, was wir erreichen wollen. Super. Habt Ab, ihr das auch dann dokumentiert an dem Tag? Äh, ja, ja, wir waren ein bisschen wenig Leute, weil man eine Schwiegermutter da frei hatte und äh, ja, dann waren Toni und ich alleine. Insofern ähm, konnten wir das jetzt nicht so ausführlich dokumentieren. Das war ein bisschen schade, aber das haben wir auf jeden mhm. Fall. Ähm, nur nicht auf Video. Wir haben letztes Jahr ähm, Oder Bilder, äh, Bilder haben wir gemacht. Ja, ja. Ähm, letztes Jahr haben wir aber ähm, äh, Sequenzen gemacht und zwar dieser schnell, äh, diese Schnellaufnahme. Mhm. Das heißt, wo man in kurzer Zeit, wenn die Bilder sich so schnell bewegen, ja. wie heißt das mhm. nochmal? Ähm, ähm, nicht Slow Motion. Ähm, oh, Zeitraffer. Ja, Zeitraffer, Danke. genau. Also letztes ja. Jahr haben wir Zeitraffer ja. gemacht und das ja, war perfekt. total lustig, mhm. weil man natürlich innerhalb von ja, wenigen Sekunden aber eine ganze Abfolge sehen konnte. Und vor allem, wenn man dann so ein Material einmal hat, da kann man es ja auch super nochmal im nächsten Jahr verwenden. Ja, na, und ja dann natürlich. Auch Klar. Aufmerksam machen. Das genau, In ist, insofern ist genial. es nicht verloren, ja. aber wie gesagt, Fotos haben wir natürlich cool. auch gemacht. Ja, also Events, Workshops, Veranstaltungen. Das wird wahrscheinlich noch mehr kommen oder werden wir mehr davon sehen bei Laden in Zukunft? Ja, also es werden Veranstaltungen definitiv sein, die sich, glaube ich, jedes Jahr wiederholen werden. Mhm. Wie gesagt, das Kürbischnitz, weil das einfach mit der, mit der Saison, auch mit dem Lebensmittel äh, zu tun hat. Wir haben es auch dieses Jahr gesteigert, weil wir die Kürbisse selbst äh, angebaut haben mhm. und äh, konnten insofern die Entwicklung von Frühjahr, bis wir die, äh, wie gesagt, so reingesetzt haben, bis dann große Plantagen draus geworden sind und eben die Ernte. Henry hat natürlich mitgeholfen. Und äh, also insofern kann ich sagen, das haben wir noch getoppt vom letzten Jahr. Und ähm, ja, jetzt für 2018 müssen wir die Pflanzen noch ein bisschen früher setzen, weil einige Kürbisse haben einfach die Größe nicht erreicht. Das heißt also, da ist noch ein bisschen Potenzial vorhanden. Und ähm, ja, und wir essen natürlich jetzt auch tagelang dran. Ja, das, ist <lacht> das ist dann natürlich auch der Nachteil, wenn die Ernte gut ausgefallen ist. ja. Aber wir haben am Samstag auch die Kürbisse an die Kunden verstanden schenkt yeah. hier auch insofern die meisten okay, okay, waren die meisten äh, waren Butternaht also den esse äh, also ich persönlich auch am liebsten und äh, da entstehen auch ganz tolle Gesichter weil das ja so diese äh, diese Birnenform Klar. hat mhm. und ähm, ja da kann man was kreatives äh, draus machen ähm, und dann haben wir noch einen grünen Kürbis da weiß ich gar nicht wie die Sorte heißt aber der diese ja, äh, Samen wurden einfach von Generation zu Generation übergeben und der sieht ganz, ganz toll aus und ganz eigenartig und äh, ja, da waren drei Stück von geworden, mhm. und zwei in der Größe. Ja. Also ich finde es gut, dass ihr da, echt <lacht> super, dass ihr da Workshops anbietet, ja. Veranstaltungen, weil das, äh, meiner Erfahrung auch, hat man den Mensch, die Person einfach hautnah da und merkt einfach, Ne, dass, ja. dass man da einfach auch seine Marke, seine lokale Marke, mhm. ja auch ein bisschen auch ausbauen kann. Und, beziehungsweise würdest mhm. du dich und Henrys Laden euch als lokale Marke auch sehen? Ähm, also wir sehen das auf jeden Fall, mhm. aber ich glaube, das muss man einfach auch immer wieder dran arbeiten, damit es auch als solche ja auch bei den Leuten ankommt, weil wir sind natürlich neu. Das ist auch übrigens die größte Hürde, einfach auf sich aufmerksam zu machen und neue Kunden zu gewinnen. Und ähm, deswegen haben wir ja auch ähm, im letzten Jahr zum Beispiel auch Sektbar ähm, häufiger gemacht. Das waren ja auch so eine Art Veranstaltungen, wo wir gesagt haben: mhm. Okay, was probieren? Ähm, kann man den Kunden vielleicht auch gewinnen, wenn es so geschmeckt hat. Also insofern, ähm, das sind dann auch solche Veranstaltungen, die auch immer wiederkommen werden, mhm. weil wir hier auch die Möglichkeiten haben und insofern ähm, Warnproben oder Sektverkostungen. Also das wird auch immer wieder kommen, auch für das Kürbisschnitzen Und an anderen Events arbeiten wir auch schon. Abschluss noch zum, zur Veranstaltung. Ja. Ähm, <lacht> ich finde es nämlich wahnsinnig wichtig, dass, dass dieses Thema Veranstaltung und wie wir das auch kommunizieren, äh, gerade ja online, äh, gute Möglichkeit ist, um dieses Gefühl, das man hier vermitteln will, dass ja ein auch als Kunde, also so geht es mir auf jeden Fall, auch von diesem ganzen stressigen und äh, Alltag einfach auch mal freilassen äh, oder beziehungsweise entreißt. Und mhm. das ist für viele lokale Geschäfte perfekte Möglichkeit, um glaube ich langfristig dann eine Beziehung und Vertrauen aufzubauen und ähm, die, ähm, die Möglichkeit ja auch dann, ich sag mal, hier vor Ort Produkte zu testen, anzufassen. Ähm, aber dann auch vielleicht ja dann später online einzukaufen und ähm, gibt es bei euch da auch eine Möglichkeit, ähm, dass man, ich sag mal, wenn es jetzt keine passende, kein passendes Produkt hier gibt, mhm. dass man sich das beispielsweise auch online reservieren kann oder nachträglich bestellen kann? Ähm, wie meinst du, du das jetzt, dass wir das gar nicht im Sortiment haben oder dass wir was im Sortiment haben, das einfach äh, jetzt aktuell nicht verfügbar ist? Genau, das vielleicht aktuell hier nicht verfügbar mhm. ist. Kann man da dann später, zum späteren Zeitpunkt... Ja gut, wir haben ja viele Lieferanten, wo wir einfach regelmäßig bestellen und ähm, das ist auch klar, dass wir jetzt nicht ein komplettes Optiment an Lieferanten abbilden können, das ist ein eines Herstellers vielmehr gesagt. Ähm, wo wir aber genau wissen, dass es einfach gewisse Sachen gibt und insofern, wenn hier Nachfrage besteht, dann können wir das natürlich bei, dem, bei der nächsten Bestellung, die in der nächsten, in der nächsten Woche ähm, getätigt wird, dass wir dann die Sachen einfach bestellen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich hatte letztens mal eine Kundin die hatte nach einem Radieschenverzierer gefragt und den hatten wir einfach nicht hier, weil das wäre jetzt so das Letzte, was ich gedacht hätte. Und ähm, ja, wir haben es mitbestellt, es war in drei Tagen da. Aber wie gesagt, man muss trotzdem Bekenntnis haben, welcher Lieferant das eben in seinem Sortiment anbietet, oder? Ähm, letztens hatten wir auch noch einen Milchdosenlocher, also das hatte ich zum Beispiel auch nicht als äh, ja, am Anfang und äh, ja, es wurde danach gefragt und paar ja, Tage später hatten wir das schon. Also insofern, ähm, äh, diese Möglichkeit besteht auf jeden Fall, aber das wird eigentlich hier vor Ort gemacht und nicht online. Okay. Also die Kunden kommen wirklich hier hin und sprechen einfach das Problem an oder eben den Bedarf, das, ähm, dann erörtern wir das auch manchmal, weil ähm, häufig ist einfach der Begriff auch nicht äh, bekannt, also Radieschenverzierer ist jetzt so ein Fachbegriff, aber die Kundin kam dann nicht rein und hat dann nicht gesagt, wir fehlen jetzt einen Radieschenverzierer, sondern wir haben uns darüber unterhalten, dass sie einfach eingeladen äh, ist, dass er einen Kartoffelsalat mitbringen muss, dass sie eine große Schüssel hat und dass sie das gerne dekorieren würde und wie sie sich das vorstellt. Und wenn jetzt, wenn jetzt ein Kunde einen Bedarf hat, mhm. Hier in den Laden kommt, ähm, wie bekommt ihr dann, benach wird, wird er bei euch dann benachrichtigt, dass dann ähm, die Ware auf einmal dann verfügbar ist? Genau, also entweder gibt der Kunde uns eine Telefonnummer ja. und wir rufen an, das ist eigentlich 99 äh, Prozent der Fall, mhm. oder es gibt Kunden, die nicht von diesem Stadtteil vielleicht kommen, die sagen, ich bin immer donnerstags hier, das ist jetzt wieder der aktuelle Fall, ähm, da sollte ein Kaffeefilter, äh, ein großer Kaffeefilter, den ich jetzt also nicht in so nicht im Sortiment habe, weil er einfach nicht gewünscht wird sonst, aber. Es ist hier eine ähm, ja, Ausstellerin vom Wochenmarkt und die sagt, ich bin immer Donnerstags da und ja, nächsten Donnerstag kannst du den bei hier abholen. Ne? Okay. Da muss also, man nicht anrufen, weil die Maxis, kommen dann ja. automatisch äh, hier rein. Und verknüpft ihr es auch ähm, in anderen Kombinationen ähm, mit dem mit Online-Shop? Online also im Online-Shop kannst du natürlich, wir haben ein Das heißt, du kannst ähm, immer sehen, welche Artikel sofort sozusagen hier sind oder welche Artikel wir hm? kurzfristig anbieten können. Hm. Und das ist dann im Anfelsystem. Dementsprechend ist einfach länger die Lieferzeit. Okay. Aber wie also gesagt, uns ist das lieber, wenn das einfach im Gespräch steht, weil hm. gerade wenn die Kunden vielleicht nie so beziffern können, was denen noch fehlt, ähm, dann ist das im persönlichen Gespräch und Beratungsgespräch Spreche immer besser. Und ähm, wenn man jetzt auf, also weil ich finde es nämlich klasse, mhm. ihr habt ja ähm, auch seit äh, einiger Zeit online äh, die Produkte genau. äh, zur Verfügung gestellt. Äh, wie geht ihr damit im Alltag um? Ähm, liegt da ein Fokus drauf? Habt ihr ähm, die Möglichkeit, die Waren hier zu verpacken oder habt ihr das irgendwie ausgelagert? Nee, mhm. also das wird schon hier, ja. hier alles gemacht. Also wir würden das auch nicht auslagern. Mhm. Weil dann würde es wahrscheinlich Größen erreichen, würde einfach unpersönlich werden. Das wollen wir nicht. Weil letztendlich äh, online ist Henris Laden genau das, was das hier auch ist. Also wir wollen jetzt nicht so ein Versender werden, anonym. Davon gibt es glaube ich auch genug und auch genug große. Also in diese Nische wollen wir überhaupt nicht rein. Ähm, wir wollen einfach nur ähm, die Online-Präsenz dafür nutzen, dass es unseren Kunden primär auch als Orientierungshilfe gibt. Das heißt, wir haben einfach beschränkte Öffnungszeiten ja, und äh, ja, müssen sonntags aufschließen. schließen. Und ähm, ich finde, wenn man gerade vielleicht so nach dem Frühstück so mit Familie sitzt und denkt über den nächsten Geburtstag nach und will sich einfach äh, informieren oder so in Wien sammeln, und dann könnte man doch auch auf handysladen Laden ins Internet gehen und da schon mal gucken, einen Suchbegriff zum Beispiel eingeben und schauen, was wir so haben. Wir versuchen auch, das ist auch viel Arbeit, aber wir versuchen zumindest die Artikel auch nach oder in die Themen einzuordnen, zum Beispiel Weihnachten, Geburtstag etc. Also das ist ganz am Anfang noch. Aber, äh, aber genau. Aber so wollen wir den Kunden gezielt dann zu einem ähm, Ereignis ja, auch was anbieten. Und? Mich würde natürlich interessieren, also wie du schon richtig mhm. sagst, Online-Shop, Online-Produkte zu kaufen. Ich meine, na, Amazon, Ebay haben natürlich unglaublich Vielfalt, äh, unglaublich Transparenz. Wer äh, ist da dann eher... Wer kauft dann eher Online-Ware bei Henrys Laden ähm, ein? Sind es dann eher Bestandskunden, die dann auch schon mal den Laden kennen oder ist es un ganz unterschiedlich? Also ich glaube, dass Bestandskunden sich tatsächlich nur orientieren, mhm. aber zum Kaufen gehen kommen. wenn mhm. sie einfach nochmal, ähm, wie gesagt, die Sachen anfassen können, ausprobieren können. Also im Online, ich glaube, kaufen doch eher Kunden, die uns vielleicht durch ein gutes Marketing einfach gefunden haben. Okay. Und wie setzt ihr das auch in der Kommunikation ein, den Online-Shop? Also ja. wir haben im Schaufenster einen Aussagen, dass wir eben auch außerhalb der Öffnungszeiten auf der Internetseite präsent sind. Wie gesagt, ja, aber immer noch im Aufbau sich befindet. Und äh, das ist natürlich auch im, im Impressum angegeben oder wenn wir uns irgendwo als Porträt auch vorstellen, ähm, dann wird die Seite auch einfach immer mit kommuniziert und immer mit angegeben. Und natürlich auch wenn wir bei Facebook ähm, unsere Posts ähm, erstellen in, und eben, wenn man, äh, es ist um ein gewisses äh, Produkt oder um eine gewisse Kategorie geht, dann wird das natürlich auch verlinkt, sodass der Kunde quasi direkt aus dem Post, wenn das ihn interessiert hat, kann dann kann er direkt auf die Online-Seite, gehen und sich das nochmal genau angucken, Preisen. Ja, also was mich auch wahnsinnig interessiert, weil E-Commerce Online Shop ist ja auch super aufwendig, ja. Produktbilder äh, erstellen, Texte, dann will man vielleicht noch ein zweites Produktbild erstellen oder ein drittes. Und inwiefern unterstützen euch denn die äh, Hersteller, deren Produkte ihr verkauft? Ja. Also zum einen muss man ja sagen, dass der Hersteller natürlich ah, daran interessiert, dass seine Produkte bestmöglich äh, fotografiert sind und ähm, dass da einfach die Produktabbildungen schon vorhanden sind. also können den Nutzen ähm, Es gibt ähm, äh, Nutzungsrechte, die man natürlich vertraglich vereinbart, äh, weil äh, das Urheberrecht ist dann nach wie vor beim Hersteller. Wie gesagt, wir haben dann eine Nutzungsvereinbarung. Es gibt auch Artikel, wo wir selber vielleicht Fotos machen, aber äh, wir können das natürlich nie so professionell ähm, bewerkstelligen wie ein Hersteller, weil wir einfach die finanziellen Mittel zum Studium nicht haben. Insofern versuchen wir auf jeden Fall über Nutzungsrechte ähm, dann die Bilder der Hersteller zu bekommen. Okay. also Bilder, Texte vielleicht könnt ihr dann. Texte ja muss man eigentlich meistens selber schreiben, ja. weil wie du ja weißt. Äh, legt Google sehr viel Wert darauf, dass ähm, dass die Texte sich unterscheiden. Das heißt, wenn jeder ähm, äh, wenn jeder Anbieter den gleichen Text vom Hersteller einfach nehmen würde, die informativ sind, gar keine Frage, ähm, dann wäre man nichts Besonderes. Also das heißt, ähm, man muss schon schauen, dass bei Artikeln, wo es sich anbietet vielleicht eine Geschichte zu erzählen oder was ähm, ja, Persönliches vielleicht auch ein bisschen einzubinden oder einfach äh, vielleicht mit ein bisschen Witz oder auch dem Kunden Anregungen zu geben, zu welchem Anlass das sein könnte. Ähm, ich glaube auch gerade das ist auch für Google wichtig, dass sich die Texte von anderen Anbietern und eben vom Hersteller auch unterscheiden. Die, also die Hersteller liefern euch Bilder, geben euch Inspiration, Tipps, aber gibt es darüber hinaus auch noch eine, eine Unterstützung? Nee, wüsste ich nicht welche. Ja, okay. ja, ich persönlich, also ich muss einfach auch mal sagen, weil da finde ich einfach auch die Hersteller und die Marken so ein bisschen mehr in der Pflicht, auch äh, was vielleicht Schnittstellen und Verfügbarkeiten angeht, ähm, da mehr den Einzelhandel oder die lokale Geschäfte zu unterstützen. Die Möglichkeiten wären im Prinzip da, ähm, da eine, eine Schnittstelle auch im Hinblick auf dann eine Lieferung ähm, zu ermöglichen, mhm. sodass Ihr lokal ja das Schaufenster seid, mhm. der Showroom seid, das Ausstellen, der den Kontakt herstellt, mhm. das Vertrauen der Kunden regional äh, mhm. habt. Aber sobald es dann zur, zur Lieferung und zur Abwicklung mhm. geht, dass da eigentlich mehr die, die Marken äh, im Hintergrund stärker zur ähm, Pflicht eigentlich äh, gezogen wird. Ja, also das, ist das sehe ich nicht so. Das, ist das, nicht so? Ich, okay. das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, äh, zum einen äh, muss ich dazu sagen, dass ähm, wir einen, ja, eine sehr starke Qualitätskontrolle haben. Das heißt, wenn wir Ware bekommen, ähm, sie wird wirklich kontrolliert, es wird komplett ausgepackt, es wird auf die Vollständigkeit überprüft, auch ob vielleicht hier unter einem Kratzer ist oder so. Und ich glaube nicht, dass beim Hersteller, wo ja teilweise weltweit beliefert wird, dass diese intensive Qualitätskontrolle bei jedem, also bei jedem Versand von einem Artikel gewährleistet werden kann. Das glaube ich nicht. Und das ist eigentlich unsere Stärke, weil wir auch damit Retouren minimieren können, definitiv. Das heißt, wenn wir hier schon was, also nach bestem Möglichen, ne, also, nach, also nach unseren Kräften gucken können ähm, und der Kunde auf jeden Fall eine, ähm, ja, eine einwandfreie Ware bekommt, dann hat auch keinen Grund zur Reklamation. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, Kunden haben auch häufig, selbst wenn sie online gekauft haben, trotzdem Beratungsbedarf. Das heißt das heißt es dann auch, ich habe mich vertan oder, ähm, weiß ich nicht, können sie vielleicht doch mal einpacken oder mal die Rechnung auf jemand anders ausstellen. Und all das wäre nicht möglich, wenn man das auslagern würde oder jemand anders übertragen. Und dann wären das wiederum nicht wir. Ich meine, also ich meine auch nicht, dass die komplette Online-Lieferung dann der, beziehungsweise die Online-Abwicklung, Online-Einkaufserlebnis mhm. von den Herstellern. Sondern? Sondern hat das das gemeint? weiter von Ritzladen. Also das Aber ihr, das soll dann der Hersteller machen. Der Hersteller, meiner Meinung nach, sollte der Hersteller insofern mehr Unterstützung dem Online-Schaufenster, mhm. also eurem Online-Shop, mehr Unterstützung liefern, indem er beispielsweise eine Schnittstelle zu sein Warenwirtschaftssystem beispielsweise öffnet und so eben dann auch ähm, ja eine direkte Abwicklung hat und sieht alles klar, das kommt dann von Henri's Laden die Bestellung, ähm, die übernehmen wir den Rest, äh, dass ihr dann dieses ganze Thema Versand, Abwicklung und so weniger habt, was natürlich mhm. ja auch ähm, eine super Kommunikationsmöglichkeit für euch wiederum im Laden ist, wenn ihr ähm, von beispielsweise dem Hersteller Le Croissant oder Defu, mhm. ähm, einen Artikel hier nicht findet, schaut doch einfach bei uns im Online-Shop nach, aber der, äh, die Marke, Handpiece mhm. Laden, ist ja bekannt und mhm. man vertraut euch, mhm. die wissen, man kann mit einem Problem jederzeit zu euch kommen, aber sobald er dann online bestellt, in eurem mhm. Online-Shop, ähm, klar bekommt ihr dann ähm, den Umsatz mhm. und so weiter, ist ja euer mhm. äh, Verdienst gewesen, ihn zu eurem Onlineshop zu schicken. Mhm. Aber das Ganze abwicklungstechnisch, sollten meiner Meinung nach dann mehr die Marken äh, und mehr die Hersteller in mhm. ihrer Pflicht sehen. Ähm, weil nicht jeder lokale Geschäft kann mhm. mit solchen Herausforderungen ja umgehen. Mhm. Ähm, dann hätten wir aber auch nicht die Möglichkeit, dem Paket auch was beizulegen. Und das machen wir das auf jeden Fall und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, auch einen Online-Kunden zu binden. Es geht auch nicht darum, stationären mhm. Kunden zu behandeln, sondern einen Online-Kunden möchte man ja auch, dass er wieder kommt. Und wie gesagt, wenn das ein Hersteller eben das verpackt, dann könnten wir wiederum schon, oder wir hätten weniger Einfluss auf den Inhalt, was vielleicht als Gratis-Beilage ja. noch... Das ist ein super Punkt, ja. Mal da kann man natürlich auch nochmal das Markenerlebnis dann weiter stärken und äh, sich so nochmal ein Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten. Okay. Und was die Schnittstellen angeht, ich glaube nicht, dass es in, irgendwann mal, zumindest nicht in den nächsten fünf Jahren umgesetzt wird, äh, weil wir sehen, was da schon im Rahmen der Bestellungen, dass äh, also wir haben, glaube ich, nicht einen Hersteller, wo sich die, wo sich die ähm, Programme, die sie verwenden, dienen. Sondern okay. es hat jeder was anderes im Einsatz. Du muss auch bedenken, der José ist dann aus Frankreich. Wir haben auch schwedische Lieferanten, wir haben deutsche Lieferanten und jeder hat da was anderes. Und ich glaube, eine Schnittstelle von allen zu uns ähm, zu entwickeln, muss man ja sagen. Wir muss auch ja erstmal entwickelt werden und wir sind dann nur Einhändler, das heißt, wenn da noch 500 äh, tausende Händler noch dazukommen, ich glaube nicht, dass das machbar ist. Also ich denke, jeder soll sich auf seine Kernkompetenz fokussieren. Ähm, mhm. und wenn ein Händler eben meint, ähm, ja, Multi-Channel zu betreiben, ähm, dann finde ich, soll auch das meiste in seiner Hand. Mhm. Äh, ich bin einfach auch äh, extrem fasziniert, dass ihr ich sag mal, nach einem Jahr schon diesen Schritt äh, auch mitgemacht habt, Online-Shop, hier lokal, in der Online-Kommunikation seid ihr schon sehr aktiv. Wie werden denn so die nächsten äh, Jahre aussehen äh, in dieser Entwicklung? Habt ihr da noch... Ähm ja, also wie gesagt, wir sind auch ähm, ganz am Anfang noch. Ähm, ich denke, die meiste Arbeit und auch ähm, einfach Fleißarbeit liegt darin, ähm, dass man tatsächlich die, äh, ja, die Produktbeschreibungen ähm, wirklich sehr ordentlich äh, macht und das ist einfach der also ist, ist größte Zeitaufwand. Äh, wir verfolgen dann natürlich auch die Suchergebnisse und merken, ähm, je besser der Text, ähm, äh, desto besser ist dann auch das Google-Ergebnis. Mhm. Und ähm, das ist auch einfach eine Entwicklung, ähm, die wir einfach immer mitgehen mhm. müssen. Und woher kommt so das ganze Online-Marketing, ähm, E-Commerce-Know-how? Mhm. Habt ihr euch das alles selbst beigebracht? Wir haben einen Austausch auch mit anderen Händlern durchaus. Ähm, wir nehmen ja auch an Veranstaltungen eben bei Herstellern ähm, ja, daran teil, also auch an Kochevents. Da? Und äh, dadurch gibt es natürlich auch ein Netzwerk mit, äh, mit Einzelhändlern auch aus unserem Bereich, wo wir noch die nötige äh, Distanz zu so haben, wo man jetzt nicht unbedingt aus derselben Stadt kommt. Ähm, und so können wir uns auch austauschen und da muss ich sagen, ähm, dass eben auch viele ähm, Händler auch in unserem Alter vielleicht eben diesen Weg gehen und da kann man sich austauschen, ansonsten auch ganz viel Google lesen <lacht> ja. Oh. und äh, ja, das ist mhm. einfach auch Learning by Doing, also das hat auch keinem einer beigebracht oder so, sondern äh, das ist einfach ja. Austausch, äh, Lesen, Fleißarbeit. Und vor allem einfach auch machen und umsetzen, Na, ja. äh, weil da lernt man natürlich am allermeisten. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen einfach irgendwann mal online, auch wenn jetzt noch viel zu tun ist. Aber ähm, wenn man es ganz perfekt machen will, dann würde man noch in fünf Jahren nicht online gehen. <lacht> Absolut. Einfach machen, ins kalte Wasser springen ja. und äh, das ist der, der schnellste Lerneffekt. Ob es funktioniert ja. oder nicht, kann man dann am Ende sagen, aber man kann ja immer was dann rausziehen und das nächste Mal dann einfach besser machen. Und ja. Ich glaube, da sind auch ganz viele äh, im Kopf gefangen, dass die dann Angst haben, was falsch zu machen ähm, und machen dann am Ende Wochen oder Monate einfach gar nichts. und mhm. ähm, ja das, ja, das ist natürlich nicht zu unterschätzen, weil du musst ja den rechtlichen Rahmen ja auch beleuchten, weil unterwegs zu sein, egal ob stationär oder online, das kann durchaus auch so unterschiedlich sein und online hat der Kunde einfach auch mehr Rechte, die harmonisiert sind, die auch europaweit geregelt sind und wie gesagt, das muss man ja auch alles wissen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir das auch gut umgesetzt mhm. haben. Ansonsten, wenn es da natürlich Änderungen sind, muss man das auch ähm, ja, beachten und auch mitbekommen und ähm, auch umstellen. Also insofern kann man sich da auch nicht ausruhen, mhm. sondern das muss man immer mitverfolgen. Das ein guter Punkt, würdest du sagen, ähm, dass euch da das Netzwerk oder so vielleicht auch ein Assistent vielleicht sogar helfen könnte, ähm, diese Änderungen, gerade im Onlinehandel, aber auch vielleicht irgendwo im, im stationären Trends, ähm, sei es ne, auch selbst Feiertage, an die mhm. man vielleicht erstmal so gar nicht denkt, oder oh, muss ich jetzt nochmal Öffnungszeiten anpassen, mhm. wäre das was, wo ihr sagt, das würde uns äh, das Leben mhm. leichter machen? Ähm, weiß ich nicht. Also, die, ähm, also sagen wir so, die Kernänderungen oder die gravierenden Änderungen, die kriegt man ja ohnehin mit. Mhm. Also auch schon aus Fachzeitschriften zum Beispiel, also das weiß man, also wenn jetzt weiß ich nicht, das Gewährleistungsrecht verändert wird, das wird ja auch, wie gesagt, auch kommuniziert, man ist auch Mitglied in der Industrie- und Handelskammer, auch da gibt es ja ausführliche Informationen, da gibt es auch Unterstützung, wenn man jetzt an die Lebensmittelverzeichnung geht, also wenn man da wie gesagt auch anfragt, dann bekommt man da auch kompetente Antworten. Ähm, eben anlassbezogen und ähm, da werden ja auch Seminare okay. etc. angeboten. Also insofern, ich denke, dass ähm, es genug Publikationen gibt. Man muss mhm. sich einfach nur damit beschäftigen und mhm. das dann eben auch umsetzen. Okay. Und einfach auch dann Mut haben, Neues zu wagen und zu wandeln. Und ähm, viele, die sich jetzt vielleicht auch für ein eigenes Geschäft interessieren, die eine eigene Idee haben, eine eigene Leidenschaft, ähm, fragen sich natürlich, was kann ich am besten machen, um einfach damit zu starten? Ähm, kannst du irgendwie einen Tipp äh, mitgeben für diejenigen, die äh, sich vielleicht verwirklichen wollen mit einem eigenen Laden? Ja, also ich glaube, äh, man kann nur erfolgreich sein, wenn man wirklich dahinter steht. Und ähm, wenn man was kann. Also man soll, wie gesagt, ähm, die Fachkompetenz erstmal besitzen, bevor man einen Laden aufmacht. Das heißt, wenn ich jetzt gar keine Kenntnisse habe und, und äh, vielleicht auch das Netzwerk nicht oder wie auch immer, ähm, dann wird es noch schwieriger. Also insofern denke ich, ähm, wenn man so ein Stück weit Persönlichkeit ähm, reinbringt, ich glaube, das merkt der Kunde auch, diese mhm. persönliche Handschrift. Und ähm, dann sollte es eigentlich gelingen, aber ähm, man darf es nicht unterschätzen, das ist einfach sehr, sehr viel Zeit. Okay. Aber das also. weißt du ja ja, Selbstständiger ja auch. Ja, äh, <lacht> aber ich finde es immer schön, auch dann, äh, weil von der Zeit arbeitet man sich ja selbst was und äh, verfolgt seinen eigenen Traum. Und das äh, mhm. ist eben so die Leidenschaft, die einfach dann stark genug brennen muss, um ähm, auch ja, das Durchhaltevermögen mit zu haben und Erfolg kommt nie über Nacht, meiner Meinung nach, das ist immer ein langer Weg, ein langes Stück Arbeit, aber ähm, irgendwann wird sich das einfach auszahlen, wenn man mit dem Herzen dabei ist und es einfach aus Überzeugung macht. Ja. Dankeschön für deine Zeit Angela ja. und wenn ihr auch Lust habt auf eine Ladenstory wie die hier, schreibt uns an auf paul@prenable.com dann kommen wir bei euch auch vorbei und interviewen euch auch zu eurem Ladenstory. Wir sehen uns nächste Mal wieder zu ehrlichem Online-Training. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay.